hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir ähm, so wie es aussieht, Kaschik abgeschlossen. Ne? Wir haben einen Doppelsprung bekommen, was richtig nice ist. Und hier ist immer noch etwas was ich nicht erkundet habe. Also, lass mal losgehen. Ne? Wir haben schon so einen kleinen Anhaltspunkt bekommen, wo wir jetzt hin müssen datum hier aber so im moment zeigt mir die mission irgendwie die karte nicht wirklich an aber ich was machen muss was ich machen muss ja, erkundet 95 prozent da können wir haben zwei kisten noch nicht ich bin positiv dass wir diese vielleicht noch finden könnten diesen Part würde ich dann noch gerne machen. Ich kann ja auf der Karte gucken, wo die ungefähr sind. Ne? Und ich habe jetzt einen sprung. Also war oh ja klar, hat irgendwas hier schief. Weil das das schon irgendwie so verdächtig hier aus? Ich dachte, ist doch nur einer so runter gesprungen. Und ja, da kommt jemand. <lacht> ich ich wusste so doch, so dies noch gefällt. am Leben. Ich hab doch gesagt, aber erinnerungen sind mir egal und ganz ehrlich. Du bist bei der Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. So, die machen mich jetzt fertig pass auf, ey. Ich muss doch der letzte Kampf ausgrifft. Gang ist gegen bist die zweite. Okay. Oh Gott. Ah. Okay. Sie Sieht aber sehr noch übersichtlicher aus als die zweitschwester Schwester. Oh, ehrlich, ey komm schon. Habe ich gerade am Heilen ja, und dann kommt die auf mich zugesprungen. hat noch über die Hälfte HP auch noch übrig. Oh, da ist sie wieder. Ist wieder klar gewesen, ja. Gut, egal. Jetzt schaffen wir halt. Ich habe sechs Stims, Ich habe immer noch nicht diese machtregenerations Stims, Was mich ein bisschen nervt. Na. Und ja, so viel zum Erkunden von Kashi. Ich habe so das Gefühl, wir sitzen jetzt den ganzen Part an der. Aber die sieht nicht so schwer aus wie. So, und deswegen... Ich merke gerade, wenn wir hier nicht weiterkommen, dann haben wir auch gar keine Chance, irgendwie ja, was zu machen. Ne? Ich habe gerade R1 gedrückt, ey. Und dann kommt die und macht das. Den Latero oder den Menschen kannst du Latero ist Krieg, was hat die Ausdauerleiste oder ihre AP-Leiste über den Kopf? Boah. Nein, wenn ich nicht gerade am Heim bin, müsste ich das eigentlich abwehren können. Na, no. oh, dieser Angriff. ne? So, ich muss ich mal anhalten, damit ich den hier machen kann und den hier. Ja, komm her! War auf mich immer zu schubsen? Oh, kommt schon. So, ich muss die, ich muss die verlangsamen, weil sonst trifft ihr mich wahrscheinlich. Ja, da muss die Ausdaueranzeige sein. Ist ja voll weg. der no, Da werde ich auch noch nicht ganz erlegen. Wie kannst du es wagen? was Hey, das habe ich auch. Wollte schon sagen, wäre ja außer, wurde jetzt schon wieder regeneriert. War jetzt voll umfährt. Gar nicht zum glück ja heilen, heilen zum glück tut ihre ausdauer sich nicht so schnell wieder bleben meiner ist länger Nein, ich gebe nur. Gott. Kampf macht richtig Bock, ey. Äh. Hi. Äh. Oh, Kreis. diesmal. Äh. Sehr gut. mehr Komm her. ja Komm her. <lacht> oh, ich jetzt so, ich muss die anhalten war zum glück habe ich die noch vorher angehalten hab ich nicht gerade heilen okay die stimmt sind auf meiner seite habe ich so gefühl oh, ich habe gerade heiß <lacht> nein die macht das noch mal anhalten Boah, wenn ich ja gut abgeteilt habe, dann kann ich mich heilen und die noch mal angreifen damit richtig richtig gut aber oh jetzt wird ein bisschen zu knapp für mich oh gott weil ich dagegen springen müssen oh. nein nein hör auf damit so, ich macht die noch mal, ne? dieser Angriff, den mag ich echt nicht. Ja, block mal bitte. Kannst du mal aufwand zu blocken? zum Glück habe ich noch mal L1 schnell gedrückt. Alter, ich komme nicht an ihr vorbei, ihre Abwehr. Gott, komm her! Oh, ihr raus auch weg. Oh. Oh. Boom, Arm Ab. Es ist vorbei. Der war gut. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrenne mich wie den Rest von uns. Ist es Tom? Darauf folgt Isolation, Walter, Verstimmelung und deine Freunde. Von hin, hast du die Finger verstanden? Niemand stoppt das Imperium. Hahaha, ist ja gut. Ah, schön. Ja, mir hat's gefallen. Nach was? Lebt er noch? Ich habe nie im Leben dass die schon tot ist ey. Ich habe die noch runtergeschmissen. Hallo. Ich habe nicht gesehen, wie die ihren Kopf verloren habt oder so, also ist die ist noch tot. nicht tot. Wir müssen zurück. Sie erwarten uns. Weil der Kampf war Bob, Bock gemacht. Äh. Und richtig knapp am Ende. Okay. So, wie ist die Rasse von dem nochmal? Keine Ahnung. Topo irgendwas. Irgendwie so was, weiß ich nicht. okay es kann die zweite schwester kommen <lacht> aber die, die war jetzt nicht so schwer wie die finde ich hat bock gemacht das war da war äh, angenehm hart So, wo bin ich jetzt neunte schwester besiegt So, wo bin ich jetzt gerade ich muss jetzt mal gucken auch oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt dadurch bekommen, glaube ich. Weiß er nicht. So. Den holotisch soll ich machen. Alles klar. So, wir gehen jetzt erstmal dahin, weil. Da habe ich gesehen. Ist noch was. Da waren Gegner. So, oh Gott. Speedrun-Strategien ja. Äh. Rennt weg. So. Wird schon gerne, während ich noch hier bin, hat alles erkunden. Ja, hier ist irgendwas. Höppala. Wart. Wart. Boah, was war das denn jetzt schon wieder? Neue Terrarium-Samen. Oh, Greece, nicht krieg Ich habe den krieg genannt, glaube ich. Oh, okay, das sieht jetzt aber so aus, als hätte ich von da irgendwie eingehen können. Wo ist denn das hier? War ich ja schon mal? Bist euch. <lacht> ist... Da! Gott. Gott. So. Wo waren wir jetzt noch nicht? So, zwei Thronfehmer noch und... Da ist noch was ruhig nicht, wahr? Und hier habe ich 88. Warte mal, ich glaube, da ah, ich sehe, okay. Erkundet bedeutet einfach nur, weil sie nicht, die Gebiete erkunden. Ne? Das haben wir doch schon. Da muss ich hier einmal rüber springen nehme ich an, ne? oder oh, da ist dann noch was? Ne? So, alles ja, klar, machen wir noch. mit gerne Kaschik abschließen, wenn wir schon mal hier sind. Ja, 100 100 Prozent erkundet, alles klar. So. Dann. Da fehlen mir zwei Truhen. So. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da fehlt irgendwas. hier ja, super blöd ist ich kann mich ja nicht dahin teleportieren ich muss ja jetzt den ganzen weg dahin rennen wieder ne? da ist aber mich stört so, ich muss so oder so jetzt hier so gefühl gefühl okay. also, wenn ich das schon machen dann mache ich das jetzt hier so. Okay. Warte mal. Okay, ich habe dich schon. So. Ey. Oh, ich kann ja auch einen Doppelsprung machen. So, da habe ich alles, ich muss aber trotzdem durch. Hier war da irgendwas, eine Wand, aber das glaube ich nur zum Abkürzen. Nee, da hinten kann man glaube ich auch noch hoch. Ne? So nee, habe ich alles. Okay, ich muss jetzt noch einmal hier rum. Dann muss ich hier, da muss ich diese Rutsche machen. Ne? Oder? Ja, okay. Okay, das könnte ein bisschen dauern, aber. Wozu ist das da? Stehe nicht. So, jetzt müssen wir auch da hochklettern können, ne? Mit Doppelsprung. Da kannst es ja viel schneller durch den Gebiet jetzt navigieren, ey. Jetzt guck mal hier. Was? Na komm schon, das sieht voll so aus, als könnte ich da dran gehen. Ah. Was? Ich habe den Schatten von dem Vogel gesehen. So, das ist jetzt natürlich nicht das Allerspannste. Vielleicht werde ich auch wieder ein bisschen schneiden. Aber ich würde schon gern alles hier mindestens auf Kaschik finden, wenn es geht. Und da wird jetzt wieder abgebrochen, war doch immer gesagt wurde. Ja, genau, schießt auf mich, ist klar. Na, komm schon. So, Frage ist jetzt, wo bringt mich der Vogel hin, Muss ich mir wieder eine ewig lange cutscene angucken Für euch ist jetzt vielleicht nicht viel passiert, aber ähm, mein Mikrofon ist ausgesetzt. Deswegen ja, so in den ersten 15 Minuten und ja, wenn da passiert ist, habe ich einfach die Aufnahme beendet und ja, habe ich auch Versuche gemacht, wo hier noch ein gefehlende Prozente sind. Ich habe jetzt eigentlich nur noch hier was empfehlen. Das ist richtig nervig zu durchzu navigieren. Du musst hier einmal ganz rum dieser blöde vogel bringt einen irgendwie nur wieder zum anfang irgendwo hin und ja muss ganz rum du musst diese blöde rutsche noch mal machen du musst Boah, ey, das ist so blöde gemacht und ja jetzt bin ich wieder hier und ein tag nach der letzten aufnahme also in den letzten 15 minuten habe ich dann endlich gefunden wo mir wahrscheinlich etwas fehlt hier ist so eine liane hier kann man hochklettern und ja ich meine da müsste jetzt die letzte prozentzahl sein und da ist was Und hoffentlich haben wir jetzt 100% prozent hier in diesem Gebiet. Sonst frustriere ich echt. So, perfekt. So. Okay, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg hier hochklettern, und war gemacht haben. Und ja, dann wieder zum Vogel gehen. Und der Vogel, der bringt mich dann wieder zu so einem Punkt, wo wir weitermachen können. Also ja bis gleich Gott. So hier landen wir, wenn wir diesen Vogel irgendwo in diesem Wald finden und ja, der bringt uns jetzt mal dann immer genau hierhin und ja. Ähm, ich mag diesen Ort hier nicht. Das ist so blöd hier irgendwie gemacht, ne? So, ich musste irgendwo hier, hier musste ich was finden, ne? Und um hier hinzukommen, muss ich hier überall durchrennen, ohne Abkürzung und so, ne? Und das Problem war, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwo ein Geheimnis ist hier oder so und ich bin irgendwo hier. Irgendwo da sind so diese komischen Sprungfelder und die bringen mich nur in eine Richtung, wenn ich auf die drauf springe. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Punkt hier übertrete, komme ich nicht mehr zurück und ja was das bedeutet ist ich nehme entweder einen vogel der bringt mich wieder hier hin oder ich gehe das ganze Teil nochmal ab und dann muss ich schon wieder den ganzen weg hier rumnehmen. und ja das habe ich jetzt alles rausgeschnitten weil das war so was von war so von derbe blöde ne? also haben sie da nicht irgendwie Schnellreise reingepackt haben zwischen den speicherpunkten wenigstens das ist war war so dämlich, da dadurch zu navigieren ne? so. Mir fehlen nur noch zwei Truhen auf diesem Planeten und die sollen sich in diesem Gebiet hier befinden. Und dieses Gebiet ist zum Glück sehr klein. Also, da wird ja wohl zu schaffen sein, glaube ich, ne? Ich nehme an, die sind irgendwo hier unten, ne? Dann haben wir schon mal die Truhen alle auf diesem Planeten. Da wäre schon mal sehr gut. Ich habe auch gerade mal so die Karte abgeguckt. In irgendeinem Gebiet fehlen nur so, weiß nicht, ein, zwei Prozente. Und, Okay. Ich hatte ja schon 100%, glaube ich, aber, das ist ja super. Das heißt irgendwie, diese Echo-Dinger und diese scannbaren Sachen werden irgendwie nicht irgendwie verzeichnet irgendwo. Wozu sind denn dann die 100%? Prozent? ich nicht. So. Muss noch irgendwo eine Truhe sein. Alter, das hat dämlich gemacht, ey. Und vor allem, du musst ja dann auch wieder überall durchrennen, ne? Das heißt, du was eine Kleinigkeit verpasst, du kannst um den ganzen Planeten mal rumrennen, weil auf den Karten nicht verzeichnet wird, wo dir was gefehlt hat. Und ja. Also spätestens, wenn ich hier alles denke gefunden zu haben und ich immer noch nicht 100 Prozent habe, dann werde ich auf jeden Fall irgendwo nachgucken im Internet, weil da tue ich mir nicht an. Das ist nicht so gut gemacht, finde ich in diesem Spiel. Also ja. Können wieder Leute meckern, wie sie wollen, aber nee, das ist mir zu blöde gemacht. So, irgendwo hier muss noch eine Truhe sein. Fehlt nur eine Truhe in diesem Gebiet. Und zwei von vier Thronen, ja. sie das heißt, sie muss irgendwo hier sein. Da. Noch nicht mal unter Wasser, war sogar genau hier irgendwo versteckt. So und da müssten jetzt alle truhen auf kaschig hey, sein Leidenschaft und stärke 98 prozent ja so, also hier in dem ganzen wald haben wir alles erledigt und ich meine ich bin ja gerade mal irgendwo so durchgegangen und irgendwo fehlt mir nur so ein paar prozente da habe ich alles hier fehlen mir noch ein paar prozente hier fehlen mir noch ein paar Prozent. Also, ja, ich werde also nach und nach hier durchgehen und gucken, ob ich alles finde. Und da? Das, das ist halt auch eine Truhe. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Das ist eine Truhe, ne? ja, eine schon geöffnete Da so. so, wir spielen jetzt einen Tag übrigens nach der die letzten 15 Minuten, die ersten 15 Minuten von diesem Video und ja weil ich hier mich erstmal durchkämpfen musste und gucken musste boah wo muss ich hin oder so ich weiß jetzt nicht ob ich ein fertigkeitspunkt jetzt mehr habe als letztens ich habe einen fertigkeitspunkt ich weiß jetzt nicht ob ich jetzt vorher keinen hatte also kurz davor zwei zu bekommen aber dann wurde ich von so ein paar sturmtruppen fertig gemacht und ja war nicht gut so ich will aber wenigstens noch in diesem part hier kaschik hinter mir lassen oder komplettieren wenigstens ach ja wir können ja nach oben wir können ja nach oben düsen jetzt ne? so ah, hier sind wir wieder okay oh, hängt er da an der Wand fest ey? so wir gucken noch mal nach hier wir müssen da in der ein Speicherpunkt direkt alles klar so äh. da. Hey. Um. Ja, du kannst auch ruhig schießen, ne? Ich, ich wollte eigentlich doch auf mich schießt, aber okay. Alter. Also manchmal das Spiel, ne. Ich das gefühl manchmal will er einfach nicht funktionieren. Ich brauche Hilfe. Das ist noch ein Schattentrupp aber ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Aber gut, ach, ich erinnere mich, das ist diese Stelle, ja. Ja, zum Glück hat alles umgehen, ey. Also wir können es nicht. okay. So, alles okay? So, ähm. wo bin ich hier? Ich kann da glaube ich nicht mehr rauf, ne? Gut dann müssen wir einen Aufzug nehmen alles klar also teleportation zwischen den speicherpunkten hätte ich mir echt schon gewünscht ich meine gibt Momente, wo man das vielleicht nicht machen muss wegen Story und so. Ne, du musst halt durch dieses Gebiet, um diese katze nur so auszulösen und so. Da kann ich ja verstehen. Aber Boah, allein schon für die Komplettierung in diesem Spiel, ne, das ist so nervig gemacht hier. Wenn so ein bisschen besser machen können. Gestern ist das Spiel übrigens auch einmal abgestürzt. Also das will ich auch nicht haben. Also Gibt schon zu viele Sachen irgendwie, die mir hier in den Weg kommen. Da muss ich jetzt nicht auch noch so was kommen. Äh, äh. So. Wer so. Ja, ein bisschen kreativer in meiner Macht habe ich so Gefühl. So. Ähm wo könnten jetzt hier was sein ne? 96 prozent das heißt irgendwo war ich noch nicht also kollege geht's sehr gut man ich gehe mal überall hier erstmal gucken noch komme ich nicht rüber. Das gebiet hier, was hat das? das ist eine Werkbank. Na, nee aua, jetzt echt kein Bock, wenn du mich jetzt hier noch wollte ich gar nicht. Na, das gibt's jetzt nicht. aber ja, nicht kaputt einfach. Was ist das hier? Aufzug. Ah, ich Irgendwo ein Gebiet sein, hat vorher nicht erreichen konnte, Ohne Doppelsprung. was sind da? War ich da schon? Ich glaube ja, ne? Ja, hier war ich schon. Mal das trotzdem mal gucken. ich dachte ich hätte den erwischt nee der ist immer noch da nein irgendwie nicht so ach hier guck mal ich glaube hier konnte man noch nicht hin Okay, bitte sag mir, was hat hier? Ihr ja, zurück. Okay, perfekt. So. Ähm, boah. 99 Prozent. Da ist noch was. Komme ich da ein? Irgendwo von da ein Boah. Glaub, der Speicherpunkt da ist schon mal eine gute Anhaltsstelle. Oder der hier unten. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wann die aktiviert werden, damit ich da respawne. Ob äh, ich mich da ausruhen muss, ob ich die einfach nur treten muss, ob ich die einfach nur anfassen muss. Na, warte mal, war noch so oh Gott. Also Matthias. Kein Bock. Gehen wir zum Weg, Druide. den gesehen? Boah, hier sind die Dinger noch gar nicht am Rennen gewesen. Okay. Wenn ich jetzt hier Raffinerie, wie bin ich auf voll falsch gegangen? Nee, ja ist richtig. Da ist ein Speicherpunkt, ich glaube da will ich hin. da ne? irgendwas Story relatedes passiert jetzt hier nicht noch ich würde mich doch schon gerne auf diese Dinger hier konzentrieren die sachen die mir fehlen Na, einmal ausruhen was wird wahrscheinlich ein bisschen überlänger haben aber ist mir egal ich werde jetzt hinter mich bringen so, waldkram da oh, wo bin ich denn jetzt hier wieder Ich bin falsch gegangen Komme ich denn dann dahin? Oh, mag diese Karte nicht. Ja, ich muss da und dann irgendwo nach links. wurde ich kann ein bisschen Erfahrungspunkte erfahren, hin Ah. Ja, Man muss ich jetzt hier geradeaus, ne? Dann raus, dann Warte. Bin dabei. da. Greife das Ziel an. Greif sie an. da muss ich mich durchschleichen, ne? Ja, super. Ist eine andere Möglichkeit da Weiß wenn ich hier lang gehe. Ich glaube, er versucht Dann einfach geradeaus. das klar. Okay jetzt auch so ein Ausrüstungstoppler, ne? Oh einfach gerade aus, geradeaus gerade aus, Und jetzt ist das Spiel schon wieder am Längen, wenn er dann speichern ist, da verstehe ich nicht. War gestern auch nicht irgendwie. dabei habe ich das Spiel gerade abgedatet, ne? Also irgendwie wollte mal Playstation irgendwie abdenken gerade. So, hier fehlt mir irgendwo was. Ich habe Sorge für, ich weiß auch schon was. Meine ich irgendwie so ein Viech irgendwie. So, ich will da hinten zum Speicherpunkt. Erstmal habe ich Sorge für. Ja, ist klar. Wie? Also ich schaue hier volle Mörder dadurch, ne? Und die schafft sogar da auszureichen. Ja, wo bin ich ja Ist das der Speicherpunkt, den ich gesucht habe? Ich glaube nicht, egal. Doch, nach der ist da hinten, okay. So. Alles klar. Besser greift mich gefälligst an. Ey gott, oh Gott. Sind ja keine Monster mehr. Ja, das ist nicht gerade ein guter Zeitpunkt gerade. Na, da mache ich noch nicht mal einen Sprint angefangen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein ja. Jetzt kommen die Viecher. Boah. Ja, das, das ist halt, das, was ich meine. Der ja, Spieler verarscht mich hier an einigen Stellen. Ich habe mich schon gewundert, wo die Viecher waren. Warum kämpfen die nicht gegen die? Und dann komme ich da vorbei, auf einmal werde ich da von allen Seiten angegriffen. Nee. dann sind so Sachen, die das Spiel für mich ruinieren. Das musste jetzt nicht sein. Aber egal. Ja, ich werde wahrscheinlich hier ein bisschen schneiden. Ich muss sowieso schneiden, weil diese blöden, weil mein Mikrofon abgekackt ist in den ersten 15 Minuten, also ich muss sowieso ja was bearbeiten, also kann ich auch direkt meine Fails und so, also nicht meine Fails, aber den ganzen Hinweg und so, den ich da machen muss, rausschneiden, um uns alle etwas Zeit zu sparen. Also mir ist halt egal, ich kann halt auch drin lassen. Aber so was Gefühl, ich keinen Bock hier mir nach hier die ganze Zeit nachzugucken irgendwie, wie ich wieder von einem Ort zum anderen renne, den wir schon zweimal gesehen haben oder so. Dann noch mit den jetzt zwischen. ja und ich gerade kurz sind Wo bin ich jetzt schon wieder? Ah, ja. guck mal, wie weit ich jetzt schon wieder laufen muss. Ey. So, ich hätte einfach hier gerade ausgehen müssen. Wo war denn hier Speicherpunkt? Na, da laufe ich ja richtig. Ich, ja, ich konnte ja nicht dadurch, weil dieser blöde Dings-Truppler da war, ne? Na gut, dann mache ich das folgendermaßen. Dann müssen wir uns eben durchkämpfen, ne? Geht nicht anders. Oh, mein Gott. Ja, so. So, dann mache ich euch noch mal fertig, warum nicht? Ich glaube, meine Angstkraft setzt sich ja durch. Meine Angst, ob irgendwie Auswirkungen darauf hat, wie schnell die Ausdauer von denen weg ist, aber so, denen nee, hatte ich jetzt keine Lust. Tut mir leid, ja. es kommt der so hinterher. gekrabbelt, pass auf. So, jetzt hier einfach nach links. Was ist das denn? Oh Gott, ist das ein Boss? Nee, nee darauf habe ich jetzt keine Lust. Alter, ich habe keine Zeit für sowas Lass mich hier erst mal durch, ey. Ist mir jetzt gerade so was von egal der Typ, ne? ich kriege ja noch nicht mal irgendwie was habe ich so für letzten typen nicht so begegnet bin die haben mir nicht wirklich was gegeben habe ich so oh, ich habe irgendwie volle so ich jetzt erstmal den müll hier alles erledigen ey. auch wieder muss hier überall so viel rum weil sie du, alleine das Gebiet zu erreichen jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad her aber von der Dauer wie lange ich brauche da hinzukommen ne also voll unverschämt so oh, hier ist irgendwo dieses dicke Viech ist irgendwo macht es hin oder so nee, ne gar nicht tauchen diese poste kümmere mich erst wenn ich irgendwie voll hochgelevelt bin oder so habe ich so Gefühl. da muss ich auch schon wieder den ganzen in rennen da ne? ja, kommt so ein stolperstein nach der anderen So. Aber jetzt. Einfach nur geradeaus. Die Gebiete sind irgendwie so aufgebaut, dass die irgendwie nur einmal irgendwie so passierbar sind, habe ich so ein Gefühl. Damit du irgendwie eine coole katze oder so hast oder so. Oder einen coolen Weg, aber... Zum, zum Erkunden sind die irgendwie nicht gemacht. Ja, ist gut. Ist gut. So, wo bin ich jetzt schon wieder? Wie komme ich jetzt da auch schon wieder? komme ich jetzt dahin habe ich überhaupt hier zurück jetzt wieder und ich habe schon wieder so einen punkt erreicht wo ich nicht zurück kann Super war ich zum Erkunden. Er ist das Spiel kacke, weil also jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ne? Jetzt kann ich mich wieder durch das ganze gebiet durchkämpfen. Habe ich so ein Gefühl, habe ich, ich nehme das gar nicht auf. Das ist mit viel zu dämlich. Ja, ich nehme Nicht so als würde ich die ganzen echos oder so sowieso irgendwie also nicht. Ich überlege gerade echt, ob ich Aufnahme ausmachen soll. Ich weiß jetzt nicht, weil ich ja, ich mache die auf mache die Aufnahme aus. Wenn ich was finde, dann schalte ich ein und ja, ich lasse die einfach im Hintergrund laufen und ja, wenn was passiert, dann weil es mir zu dämlich hier gerade. Ich renne hier die ganze Zeit durch die Gegend, versuche erstmal meinen Weg dahin zu finden, wie ich da überhaupt hinkomme. Also weißt du? nicht so als könnte ich jetzt hier gerade irgendwie was zeigen oder so ich muss jetzt hier so lange rumrennen bis ich erstmal hier hinkomme also tch. also ja ich sag dann bis irgendwann da ist wahrscheinlich das Ende des Parts und ja sag dann tschüss und